Mein Name ist Sascha Kornesse und ich leite das Medienzentrum im Kreis Soest. Im Projekt spielt das Medienzentrum eine wichtige Rolle, dass die Zusammenarbeit der einzelnen Projektpartner koordiniert und das Forum für digitale Bildung betreibt. Gemeinsam mit dem Medienberater für Grundschulen und dem Schulamt für den Kreis Soest entwickeln wir Workshops und beraten die Lehrkräfte. Hallo, ich bin Christine Koring und arbeite an der Fachhochschule in Soest. Unser Projekt zur Förderung der digitalen Bildung im Grundschulbereich, kurz DiBiFo, umfasst verschiedene Baustände. Eine Komponente ist die Vernetzung aller Soester-Grundschulen untereinander und mit den regionalen Bildungspartnern. Weiter sind technik- und anwendungsorientierte Workshops für die Lehrkräfte an den Grundschulen geplant. Außerdem werden in Arbeitsgruppen innovative Unterrichtseinheiten entwickelt und im Schulalltag erprobt. Durch die Einrichtung des sogenannten Forums für digitale Bildung werden die Projektinhalte nachhaltig allen Schulen im Kreis Soos zur Verfügung stehen. Innovativ sind im dbfo projekt zwei Punkte. Erstens, es werden alle Grundschulen einer Region vernetzt. Und zweitens, es werden auch die Bildungspartner und der Schulträger eng in das Netzwerk eingebunden. Wir als Fachhochschule unterstützen vorrangig bei den technischen Fragen, zum Beispiel beim Aufbau und beim Betrieb der Kollaborationsplattform. Aus Sicht des Medienzentrums ist der Kerngedanke des Projektes ganz klar die Vernetzung der unterschiedlichen Akteure in Sachen Digitalisierung. Die Grundschulen sollen ihre Medienkonzepte im Team und unterstützt durch die Projektpartner weiterentwickeln. Gleichzeitig wird die Bildungskette aber von Anfang an als Ganzes mitgedacht und wir werden parallel zu der Arbeit mit den Schulen auch Angebote für Kitas machen. Das Ganze soll aber nicht nur eine Kooperation im virtuellen Raum sein, sondern wir werden eine Art Klassenraum der Zukunft einrichten, in dem die Lehrkräfte dann moderne Medientechnik ausprobieren können und auch an den Workshops teilnehmen können. Das Projektkonzept kann sofort auf andere Regionen übertragen werden. Weitere Ergebnisse des Projektes, wie zum Beispiel die Workshop-Inhalte oder die Prozessbeschreibungen zu den innovativen Unterrichtseinheiten, können projektbegleitend veröffentlicht werden. Für uns als Medienzentrum ist der Medienkompetenzrahmen NRW maßgebend. Deshalb richten sich auch alle unsere Angebote für das DIBIFO danach. Die Übertragung auf andere Regionen sollte also problemlos möglich sein.